Herzlich willkommen auf meinem Kanal Evelina Show. Und heute mache ich mal so einen kleinen Schulvlog und ich muss ein Portfolio machen und zuerst musste ich einen Steckbrief haben. Mein Steckbrief habe ich hier. Das wird mein Portfolio sein, weil ich habe nichts anderes, deswegen Nehme ich einfach das hier dazu. Ähm, ich stehe mal kurz auf, weil das ein bisschen für mich angenehmer. Dann habe ich mein Interview hier. Ich musste den komplett neu machen. Äh, ich hatte das schon hier, aber hier war das so, dass ich konnte den nicht einfach abreißen, weil hier hinten ist auch noch etwas geschrieben. Deswegen habe ich das noch mal neu geschrieben und ich habe das etwas ordentlicher geschrieben hier das sieht man auch. Und da musste ich noch einen Streit schreiben, auch komplett neu. Weil da, das konnte ich auch nicht einfach abheißen. Und ähm, den lese ich euch jetzt noch mal vor, aber ich muss erstmal die Kamera wieder wechseln. Eine Ewigkeit später. Hallo. Ich habe übrigens meine Haare noch kurzer geschnitten, weil ich finde, kurze Haare stehen mir mehr als lange Haare. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur so eine Phase jetzt ich mag dieses Wort faser nicht deswegen sage ich einfach ich mag in letzter Zeit kurze haare auf jeden fall ich lese euch kurz das interview vor wie oft also das geht jetzt an micha ich musste ein paar mehrere fragen nehmen da wo ich selber weiß was die richtige antwort ist wie oft sind sie schon umgezogen micha ist noch nie umgezogen also seit geboren ist lebt er in dem haus da wo die jetzt wohnen genau wie mit alisa was essen sie am liebsten da weiß ich es nicht, deswegen habe ich einfach Acroschka genommen, weil das ist das einzige Essen, was ich weiß, was er isst. Deswegen sorry Micha, falls es nicht dein liebstes Essen ist. Ich muss das jetzt nehmen, weil ich darf dich jetzt nicht anrufen. Was ist euer Hobby? Als ich das geschrieben hatte, hatte er gerne Tischtennis gespielt. Ich weiß nicht, seit wann Micha Tischtennis spielt. Aber das war auch noch am 16.11.2022, deswegen. Keine Ahnung. Ähm, was ist euer Lieblingstier? Da muss man nichts fragen. Es sind Katzen. Weil. keine Ahnung. Es ist einfach so, du kannst ihn, glaube ich, einen Hund schenken. Er wird es nicht annehmen, er wird Katzen annehmen, weil Katzen wohl doch, glaube ich, Hund würde er auch annehmen. Aber er ist mehr so ein Katzentyp. Dann kommen Entscheidungsfragen. Haben Sie Haustiere? Ja. Machen Sie Sport? Ich glaube, der macht Sport. Ja. Haben Sie eine Freundin? Nein. Da muss ich einfach irgendwelche random Fragen nehmen, deswegen habe ich einfach Freundin genommen, weil das ist das Einzige, was ich weiß, was er nicht hat. Sind Sie gut in der Schule? Ja. Ich weiß, dass er gut in der Schule ist, genau wie Alisa. Sie hat einfach in Französisch eine eins oder zwei geschrieben. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, können Sie singen? Nein. Spielen sie ein Musikinstrument? Ich glaube auch nicht, weil ich glaube, Micha spielt keine Flote. Er spielt keine Klavier. Er spielt keine Gitarre. Er spielt kein Keyboard. Auf jeden Fall. Das ist mein Interview mit Micha. Mal angucken. Ist nicht viel. Ja, und hier ist noch mal die Entschuldigung. Das war von der Schuleaufgabe. Und jetzt gucken wir, was wir weitermachen müssen. Zweitens, gestalte noch auf einem unlinierten Blatt Papier der Größe DIN A4, ja, ein Deckblatt für, das für deine Portfoliosammlung. Schmücke das Blatt aus, sodass der, ah, sodass der Betrachter sofort erkennen kann, dass es, ein, dass es in diesem Portfolio um dich geht. Dazu kannst du zum Beispiel dich und deine Hobbys malen, aber auch Fotos von dir aufkleben. Das Deckblatt sollte sauber und schön gestaltet sein. Geil! Wir können jetzt ein Blatt Papier machen. So ein, so ein, also ich habe hier schon ein Blatt Papier. Ich habe überall Papiere auf meinem Tisch liegen. Und das können wir jetzt so gestalten, wie wir wollen. Geil! Also ich habe Bilder von mir, ja. Aber das einzige Bild, wo man mich richtig sieht. Zeige ich euch mal. Übrigens, hier habe ich jetzt überall Bilder, die man sehen darf. Das einzige Bild, wo man mich richtig sieht, ist zum Beispiel auf solchen Bildern, also so auf kleinen Bildern. Und hier sieht man mich zum Beispiel. Hier sieht man mich. Hier sieht man mich. Hier sieht man mich. Hier sieht man mich. Hier sieht man mich. Und da sieht man mich. Aber zum Beispiel wie hier sieht man mich kaum. Und das ist auch nicht mein Hobby. Außer dieses Bild. Aber das ist ein Snapchat-Bild. Und das klebe ich ganz bestimmt nicht auf mein Portfolioblatt. Ja. Ich drucke aber auch keine Bilder von mir aus. Meine Hobbys sind Malen. Ja, das war es auch schon wieder. Ich kann euch übrigens zeigen, was ich vorgestern aua, gemalt habe. Ich habe dafür nicht lange gebraucht. Aber ich mag es wirklich gerne. Ich finde es voll cool. Also das einzige, wo ich Probleme hatte, war bei dem Herz. Und das war's. Ähm, auf jeden Fall, wir werden jetzt mein Portfolio dekorieren. Bemalen. Bemalen. So, ich würde sagen, damit der Betrachter sofort erkennen kann, dass es mit dich geht. Hm, aber wie mache ich das? Also zuerst schreibe ich darauf, glaube ich, Portfolio. Und ich glaube, ich brauche eine Stativ. Dafür müssen wir jetzt erstmal mal Wow, I have. Ich hab's. Na nee, egal. Auf jeden Fall. Es, es nervt mich so unnormal, dass sie so schief ist. Aber ich kann das nichts dran ändern. Auf jeden Fall, wir werden jetzt hierauf Portfolio machen, machen, schreiben. Wir brauchen erstmal einen wunderschönen Stift. Keine Ahnung, ob der gut ist. Egal. Ähm, es ist zwar nicht gerade, ich weiß nicht, wie gut es ist. Es ist zwar nicht ganz gerade, ich weiß, aber ich glaube, ich meine mein Portfolio rot an. Ich bin fertig mit der Schrift. Es ist jetzt nicht das Schönste, ich weiß, aber es wird noch so schön, wenn ich das jetzt alles anmale. Ich werde jetzt alle meine Hobbys draufzeichnen. Dazu gehört auch Essen, aber nicht Süßigkeiten. Eine Ewigkeit später. Auf jeden Fall, das ist mein fertiges Portfolioblatt. Also ich finde es voll cool, weil. Hier ist eine Kirsche, hier ist eine Hantel, hier ist so ein Brief, ein Apfelportfolio, hier ist eine Schere, hier ist mein MP3-Player, also habe ich so gut wie möglich versucht. Hier ist eine Orange, hier ist ein Buch, das ist eine Banane, eine Wassermelone, eine Blume, eine Erdbeere und meine Lieblingsgruppe: Ananas! I have a pan, I have a apple. Ah! Oh. Apple Pen, I have a pineapple. Yeah, I have a pen, I have pineapple. Ah, oh. oh. pineapple Pine Pan, Apple Pen, pineapple Ah, pen, Pine pen, pen, oh. Pine -aple. Pine -aple. Pine -aple. Apple pen. Es ist sehr unordentlich, ich aus, es wenn es unordentlich ist, weil ich bin diejenige, die ordentlich ist. Ich auch. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das ist, nenne ich mal sehr ordentlich. Or or und da. Oh, das ist auf jeden Fall ordentlich. Ordentlich und ordentlich. Ordentlich, ordentlich. Nicht ordentlich. Ordentlich. Wow. Aber ich habe mein Deutschheft gesucht und das war aber da, also hier in meinen Fächern da drin. Und deswegen habe ich meinen halben Schrank auseinandergenommen. Und deswegen sieht es jetzt so unordentlich aus. Aber ich bin eigentlich eine sehr ordentliche Person. Ich glaube, jetzt können wir auch meine zweite Arbeit schreiben. Weil, Leute, das war eine Arbeit. Ich weiß, es merkt mir. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, schreibt ihr denn weiterhin Schreibschrift oder seid ihr wieder auf Druckschrift gestiegen? Ich ich weiß nicht, warum, aber ich, ich bin auf äh, Druckschrift wieder, weil ich finde, Schreibschrift ist einfach nicht so für mich. Ich schreibe hier mal Minimum, so sieht es in Druckschrift aus. Und jetzt schreibe ich das auf Schreibschrift. Das untere ist die Schreibschrift. Die Schreibschrift. Die Schreibschrift, die Schreibschrift. Ich schreibe jetzt mal Hallo, mein Name ist Evelina. Hier steht auf der Schreibschrift Hallo, mein Name ist Evelina. Ich glaube, das sieht man jetzt nicht. Aber jetzt schreibe ich mein Jetzt schreibe ich diesen Satz auf Deutsch, äh, auf Schreibschrift, äh, Ich weiß jetzt nicht, ob man das alles gesehen hat, aber egal. So, auf jeden Fall. Wie wollen wir den Jungen nennen? Ich glaube, zu dem passt Tom. Nee. Nico? Nee. Leo, Leon, Leo, Leon, Leon, Leon, Der Junge heißt Leon. Und die Katze heißt. Hm. Ich habe die Katze so süß benannt. Es ist so eine Katze sein, eigentlich Weil ich finde, das ist so ein weibliches Gesicht. So ein Au! Au! Aua! <lacht> ähm... So. Okay, ich habe dafür jetzt eine Stunde Zeit. Eine Stunde später. Ich bin jetzt fertig, aber ich bin tatsächlich früher fertig geworden, aber jetzt ist es inzwischen schon 16,51. Ich werde jetzt aufräumen, weil, wie gesagt, es ist bei mir einfach reiner Saustahl und wir bekommen morgen Besuch. Oh, warum bin ich gerade hier? Und, ähm, wir bekommen morgen Besuch und deswegen. Man sieht richtig. Und deswegen werde ich jetzt aufräumen. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through everything's about to come my way. Nothing can ruin my date. No matter what anyone does or say I smile at fools. No, I don't care because I am on my way. Up and I won't. Stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm going right. Oh, no I won't stop. It is my time. Cause I know what it's like to be broke. I know what it's like when nothing goes my way. Ähm Ich hab in diesem Schrank nochmal aufgeräumt, aber den hab ich euch gar nicht, glaube ich, so richtig gezeigt. Äh, hier sind alle meine Klamotten, die ich nicht zurzeit trage oder die ich auch in letzter Zeit nicht tragen werde. Und jetzt kommt das Spannendste. Ich bin einfach verliebt in diese Ordnung. Ich, ich liebe es einfach. Ähm, ich glaube, mir fehlt noch ein bisschen Orange, aber Orange tue ich auch noch später dazu. Ähm, hier sind auf jeden Fall meine ganzen Tops, alles Rotes kommt grün, eigentlich kommt hier noch orange, aber orange habe ich da noch, aber das ist glaube ich Mama, so ich muss mal gucken, wo meins ist. Hier ist halt meine Hose. Hier ist eigentlich ein Kleid, aber ich habe das jetzt so komisch irgendwie gefaltet, damit es nicht auf meine Pullovers und so hängt. Dann habe ich noch meinen anderen Lieblingspullover gefunden, der war da im Schrank. Ich habe den immer gesucht, ist meine meine Schlaghose, ein Top noch von mir und noch so eine, so eine durchlöchertes Plot. Hier habe ich dann halt eine neue Ordnung gemacht, hier sind alle Sachen, die Prinzkram-Sachen, hier sind alle meine Schulsachen und meine Bücher, hier sind alle Spiele und da unten habe ich einfach meine, Kopf-, also meine Kopfbedeckung reingetan. Und hier ist einfach alles zu hier sind alle meine Bücher, aber halt mal Sachen. Und hier sind so Federtaschen, Haarsachen und halt auch alles, was mit Malt zu tun hat. Also ich bin jetzt mit meinem Zimmer komplett fertig. Zeige ich euch das nochmal. Also ich habe hier übrigens ein anderes Bild genommen, wie gesagt. Ähm, das ist Aliza, die Tilka Sonne. Die anderen Bilder, die hier und da waren, die habe ich einfach aufgehangen oder im Schrank aufgehangen, weil da hängen auch ganz viele Bilder. Ähm, und hier habe ich dann ein Bild von Kaya. Habe ich hier drinne. Ich glaube, ich muss niesen. Also falls gleich kommt, sorry, ich muss niesen. Mein Bett, auf meinem Bett war nichts, außer Klamotten und mein Schrank, wie gesagt, hatten wir auch aufgeräumt. Also nochmal vor der Präsentation. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen und wenn ihr meinen Kanal abonniert, weil wir haben einfach schon fast die 1000 Abonnenten brauchen noch. 200 oder fast 100 Abonnenten und dann haben wir die 1000 geknackt. Ich hoffe, ihr wisst, dass ich jeden einzelnen von euch richtig sehr lieb habe. Und in diesem Video wollte ich... Ich grüße die liebe Lucia Cat, Basti Cat, 4927, denn du wolltest in die, im nächsten Video gegrüßt werden und ich grüße dich vom ganzen Herzen. Ich hoffe, du fühlst dich von mir gedrückt. Ein fett Knutscher geht raus. Und wenn du im nächsten Video gegrüßt werden willst, dann schreib unten in die Kommentare irgendwas Nettes. Und dann grüße ich dich im nächsten Video. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. <lacht>